Du hast gesagt, dass man Gewalt im Leben nicht vermeiden kann, sondern nur darüber hinausgehen kann. Bitte erläutere, wie das Erlernen von Kalaripayatu den Menschen hilft. Wir müssen verstehen, dass Bedürfnis nach Gewalt im Wesentlichen Angst ist. Je ängstlicher du bist, desto eher neigst du dazu, gewalttätig zu werden. Du wirst Leute sehen, die ängstlich sind, das Erste ist, dass sie verbal gewalttätig werden. Wenn sie, wenn sie feststellen, dass wer auch immer vor ihnen steht, körperlich weniger fähig ist, werden sie auch körperlich gewalttätig werden. Wo es keine Angst gibt, wird das Bedürfnis nach Gewalt dramatisch sinken. So, why the fear? Warum also die Angst? Worüber ist die Angst? Im Wesentlichen ist die Grundlage der Angst genau dies. In dieser riesigen Weite der Schöpfung, diesem kosmischen Raum, wenn du dich selbst als kleiner Körper, als dieser winzig kleine Mensch in diesem riesigen Kosmos identifizierst, dann ist Angst natürlich. Die meisten Menschen leben in Unwissenheit und versuchen, Angst zu vermeiden. Aber wenn man es ernsthaft betrachtet, bist du mitten im Nirgendwo. Vielleicht denkst du, ich bin in Los Angeles oder New York, aber in Wirklichkeit bist du in diesem Kosmos mitten im Nirgendwo. Dein GPS kann dir nicht sagen, wo du dich befindest. <lacht> wenn du es ernsthaft betrachtest, dieses winzige Stück Leben, wenn du nur mit deinem biologischen Selbst identifiziert bist, dieses winzige Stück Leben sollte vor Angst zittern. Eine Möglichkeit, dies zu vermeiden, ist, sich all diese Dinge nicht anzuschauen. Denke, dass du der größte Unsinn auf dem Planeten bist und mache weiter. Das wird für einige Zeit funktionieren, und wenn das, Leben, wenn das Leben und der Tod dir einen Geschmack davon geben, dann wird die Angst sowieso kommen. Aber die Angst zu transzendieren, was es bedeutet, ist, wenn du dein Leben so gestaltest, wenn du dein Leben in einer bestimmten Weise auf dich zukommen lässt, wenn deine Erfahrung des Lebens die Grenzen deiner Körperlichkeit transzendiert, wenn du deinen Körper so handhabst, dass dein Körper so kompetent wird, wie er in der physischen Welt sein kann, und deine innere Erfahrung jenseits dieser Körperlichkeit dessen liegt, was du bist, dann wirst du sehen, dass die Angst gleichmütig werden wird. Eine Sache ist, dass du körperlich kompetent bist, was dich körperlich effizient und kompetent macht, mit der physischen Welt umzugehen. Wer körperlich fit ist, begibt sich ohne viel Angst in physische Situationen, einfach wegen der physischen Kompetenz. Dies muss schon ab einem sehr jungen Alter geschehen. Die Hälfte der Kinder, die zur Schule gehen, du siehst, dass sie sich wie Kürbisse drehen und mais trinken. Wenn du also wie ein Kürbis wirst als Kind, dann funktioniert Halloween für dich, alles ist angstvoll. Wenn du fit und kompetent bist, und du bereit bist, gegen Drachen zu kämpfen, dann ist dein physisches Selbst kompetent, dadurch erledigt sich eine ganze Menge Angst. Und die andere Dimension ist, dass deine innere Erfahrung, deine Körperlichkeit transzendiert hat, dann gibt es überhaupt keine Angst mehr. Jetzt hast du die Gewalt auf beiden Ebenen transzendiert. Denn das Physische ist immer bedroht, wir müssen das verstehen. Das Physische ist keine feste Größe, das Physische ist bedroht. Wenn wir sagen, dass wir sterblich sind, was es bedeutet, ist, dass die Körperlichkeit immer bedroht ist. Das ist die Natur der Körperlichkeit. Die Körperlichkeit ist kein unzerstörbarer Prozess, die Körperlichkeit ist ein zerbrechlicher Prozess. Wir können sie stark machen, aber sie ist immer noch ein zerbrechlicher Prozess. Wenn diese beiden Dimensionen also so gehandhabt werden, dass die körperliche Kompetenz eines bestimmten Kalibers ist, und eine innere Erfahrung besteht, die jenseits der Körperlichkeit liegt, dann wird die Angst bewältigt. Wenn die Angst bewältigt wird, dann wird die Gewalt natürlicherweise transzendiert. Das ist es, was Kalari versucht zu tun, eine Disziplin, die eine enorme körperliche Kompetenz mit sich bringt. Gleichzeitig gibt es eine meditative Dimension, die danach strebt, diese Erfahrung über die Körperlichkeit hinauszubringen. Es geht nicht darum, gegen jemanden zu kämpfen. Es geht darum, sich selbst zu einer ultimativen Möglichkeit zu bringen, zu der du deinen Körper und Geist bringen kannst, und dann arbeite an deinem spirituellen Prozess, um diese beiden Dinge zu transzendieren. Transzendenz ist keine Vermeidung, das muss verstanden werden. Transzendenz bedeutet, dass du etwas als eine solide Basis aufbaust, auf der du stehen kannst, oder die du benutzen kannst, um hinüberzugehen. Denn die Angst ist im Wesentlichen auf die Zerbrechlichkeit der Körperlichkeit zurückzuführen und wegen dieser Angst das Bedürfnis nach Gewalt. Gewalt bedeutet genau das. Wenn meine Körperlichkeit bedroht ist, entscheide ich, deine Körperlichkeit zu zerstören. Das ist alles, was Gewalt ist. Wenn also meine Körperlichkeit nicht bedroht ist, ist das Bedürfnis, deine Körperlichkeit zu zerstören, erheblich gesunken. Es mag andere Gründe geben, aber dennoch ist es erheblich in mir gesunken. Wenn es keine Bedrohung für meine Körperlichkeit gibt, ist das Bedürfnis, deine Körperlichkeit zu zerstören oder deiner Körperlichkeit zu schaden, in mir selbst dramatisch gesunken. Das ist eine Ebene und eine andere Ebene ist es, eine Erfahrung jenseits meiner eigenen Körperlichkeit zu haben, dass selbst wenn meine bedroht ist, das Bedürfnis, die physische Natur des Anderen zu zerstören, gesunken ist, weil meine Erfahrung des Lebens jenseits meiner physischen Natur liegt.